Bei mir im Studio ist jetzt der Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Guten Abend, Herr de Maizière. Guten Abend, Christoph. Wir haben es gerade gehört. In Teilen der Union liegen die Nerven. Plank und Julia Klöckner und Guido Wolf haben jetzt Tageskontingente gefordert nach österreichischem Vorbild. Fallen Sie damit der Kanzlerin nicht in den Rücken? Nein, das wir sind uns einig, dass wir die Zahl der Flüchtlinge nachhaltig und spürbar reduzieren wollen. Über den Weg wird diskutiert. Wir sind in den entscheidenden Verhandlungen, gerade auch in den nächsten zwei Wochen. Ich verstehe die Unruhe der Wahlkämpfer, aber ein bisschen Zeit müssen sie den Verhandlern schon noch geben. Jetzt haben Sie es angesprochen, wir haben noch zwei Wochen. Ist das verlorene Zeit für die Politik der Kanzlerin oder was kann man da tun? Nein, der Gipfel war sehr wichtig. Er hat klar gemacht, die Türkei konnte ja nicht dabei sein aus bestimmten Gründen wegen des Anschlages, dass die nächsten zwei Wochen entscheidend sind. Alle Staaten haben gesagt, es ist, wir sind uns einig, dass der Außengrenzenschutz mit der Türkei zeitlich und inhaltlich Priorität hat. Das heißt Frontex-Einsatz, das heißt NATO-Einsatz, das heißt, dass Flüchtlinge zurückgeschickt werden in die Türkei. Und in den nächsten zwei Wochen wird sich erweisen, wie wirksam das ist. Und wenn das sich als wirksam erwiesen hat, dann sind andere Maßnahmen entbehrlich, wenn nicht dann sind über andere Maßnahmen zu befinden, Jetzt. auch europäische Maßnahmen, wenn es irgend geht. Jetzt wird es spannend. Was, wenn sie entweder nicht wirksam sind, die Maßnahmen, die Sie skizziert haben, oder aber in zwei Wochen sich die EU und die Türkei eben nicht einigen können auf so einen solchen Plan. Was passiert dann? Die Zeit läuft allen Beteiligten weg. Das ist allen klar. Das ist den Balkanstaaten klar. Das ist Griechenland klar. Das ist auch für Deutschland klar. Und wenn diese Maßnahmen greifen, dann ist es gut. Wenn sie nicht greifen, dann muss man über andere Maßnahmen befinden, aber nach meiner Auffassung auch europäische Maßnahmen. Gegebenenfalls muss dann der Schutz für den Schengen-Raum an einer anderen Grenze durchgeführt werden, möglichst gemeinsam. Jetzt ist es ja bis jetzt so, dass Teile ähm, Länder eben schon ähm, Tageskontingente Österreich umgesetzt haben. Andere winken aber fröhlich durch nach Deutschland. Was können Sie denn dagegen machen? Ja, das ist äh, nicht in Ordnung, wenn einige Staaten glauben, sie könnten das Problem dadurch lösen, dass man äh, zusätzliche Lasten auf den Rücken Deutschlands äh, packt durch Durchwinken, durch äh, nicht kontrollieren. Mazedonien zum Beispiel kann nicht in Eurodag registrieren. Auch aus Sicherheitsgründen ist das inakzeptabel. Wenn sich das fortsetzt, dann werden wir das auf Dauer nicht hinnehmen. Indem man auch möglicherweise mit Strafmaßnahmen oder Sanktionen, wie immer das dann nennt, zu nennen ist, dagegen vorgeht? Und wir sehen noch nicht genau, ob diese Maßnahmen, die angekündigt sind, wirklich umgesetzt werden. Die Tageskontingente, interessanterweise, bei Österreich sind ja auch Asylbewerberzahlen, die in Österreich verbleiben, das ja. ist eine österreichische Entscheidung. Aber zu sagen, 3.250 können nach Deutschland weiter, mhm. das ist das falsche Signal. Die Zahl ist viel zu hoch. Wir akzeptieren das nicht und deswegen ist darüber zu reden. Wir haben am nächsten Donnerstag den Rat der Innenminister und da werden wir auch darüber klar reden. Das waren klare Worte. Jetzt gucken wir noch mal kurz in Ihr Heimatland Sachsen. Da hat ein wütender Mob gepöbelt gegen ein Bus voller Flüchtlinge. Da haben Menschen geklatscht, wenn eine Asylbewerberunterkunft in Flammen steht. Warum kann die Polizei nicht besser gegen so etwas vorgehen? Und Das war nicht, offenbar nicht vorhersehbar für die Polizei. Wenn Menschen in Deutschland Schutz begehren, auch wenn der Schutz im Ergebnis nicht um sich nicht greift, wenn sie ihr Land, unser Land wieder verlassen müssen, wenn sie Schutz begehren, dann dürfen sie nicht mit Gewalt, mit Hass oder mit Hetze empfangen werden. Das ist inakzeptabel. Deswegen hat die Polizei meines Erachtens auch richtig gehandelt, die Menschen aus dem Bus zu bringen. In der Unterkunft waren sie sicher untergebracht. Ich kann Kritik an diesem Polizeieinsatz nicht erkennen. Auch nicht, wenn die Polizei jetzt sagt, sie möchte gegen die verängstigten Insassen des Busses ermitteln. Kurze Antwort. Ist das das richtige Signal? Nun, das muss vor Ort äh, geklärt werden und entschieden werden. Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Aber alles, was ich gehört habe, äh, danach war es richtig, äh, alle Asylbewerber und zwar schnell aus diesem Bus zu bringen. Äh, ob es jetzt Provokationen der Asylbewerber gab oder nicht, äh, das kann ich nicht im Einzelnen beurteilen. Aber es war richtig, auch diesen jungen Menschen aus dem Bus zu bringen, in die Asylbewerber Stellen Sie sich mal vor, der Bus wäre zurückgefahren, dann hätten ja diese äh, grölenden Leute noch recht bekommen. Nein, das war in Ordnung. Das waren deutliche Worte. Danke, ähm, Herr de Maizière, dass Sie bei uns im Studio waren. Die nächsten zwei Wochen werden sehr spannend. Das haben Sie uns ja hier in dieser Sendung bereits angedeutet. So